Smart Meter – 10 Gefahren für Mensch und Umwelt wie KlarTV in der Sendung «Smart Meter, der gesundheitsschädigende Spion im Haus» berichtete, gehört es zur Energiestrategie der Schweiz, bis Ende 2027 mindestens 80% Prozent der Strom-, Gas- und Wasserzähler durch digitale Messgeräte zu ersetzen. Energiebetreiber preisen an, dass die sogenannten «Smart Meter den Konsumenten dabei unterstützen sollen, den Energieverbrauch effizienter und verantwortungsvoller einzuplanen. Doch wie vielversprechend sind diese digitalen Messgeräte wirklich? Der Verein Schutz vor Strahlung veröffentlichte auf seiner Webseite einen Informationsflyer, der zehn Gefahren für Mensch und Umwelt aufzeigt. Da die Leitmedien nicht über solche negativen Effekte berichten, möchte Klartv die folgenden Argumente niemandem vorenthalten: Gefährdung der Gesundheit durch Elektrosmog.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 Energieversorger haben von außen Zugriff auf den Smartmeter. Strom, Gas und Wasser können aus der Ferne abgeschaltet werden. Die Datenübertragung der Meter ist zwar geschützt, eine Manipulation der Zähler ist für geübte Hacker aber kein unmögliches Unterfangen. Mehrkosten und Stellenabbau Die enormen Kosten für Umstellung und Betrieb dieser Zähler tragen die Konsumenten. Das jährliche Auslesen der Zähler vor Ort fällt aus, somit entfallen auch Arbeitsplätze von Netzbetreiber Mitarbeitern. Soweit die Argumente des Vereins Schutz vor Strahlung, welche den öffentlichen Diskurs über die Vor- sowie Nachteile von Smartmetern anregen sollen. Nutzen auch Sie die Gelegenheit, Ihr Umfeld darüber zu informieren, beispielsweise durch das Verbreiten dieser Sendung oder den auf die Sendung bezogenen Informationsflyer.